Hallo, this video is in German, but you can also watch it in French or in English. For this, you just have to click on Version française or English Version. Los geht's, c'est parti, let's go! Hi Leute, willkommen auf dieses neues Video, ich heiße Michael und das ist ein Top 10 von unserer besseren besseren clip von ich und äh, jejo dann äh, ja wir können jetzt anfangen so fangen wir an mit dem 10. clip äh, das war ein cooles clip das wir mit Jejo gemacht haben habe äh, gemacht haben ja und äh, ja hier könnt einfach sehen das ist nur die 10. position der der, der clips aber hier könnt ihr äh, eine andere ein andere sehpunkt haben mich und mir und das war ja das war cool nicht nicht crazy aber das war cool hier sind wir für den neunten Clip auch etwas nicht so äh, extraordinär aber schon cool äh, ein guter Pass von meinem äh, Partner und ich habe ja ein gutes Tor äh, geschossen äh, das war die neunte die neunte Position Jetzt sehen wir auf der auf den achten und das war ein schöner Doink von meinem Freund Jejo. Hier können wir äh, das auch sehen, das war wunderschön, wunderschön gemacht. So, hier können Sie das nochmal schauen, Ja wunderschön. Jetzt die 7, äh, eine gute Pass von meinem Freund Jejo nochmal und eine gute Area, das ist auch nicht so verrückt aber schon ich habe das cool gefunden hier können wir von dem äh, von dem gegner äh, seepunkt seh äh, sehen und äh, ja hier können wir die gute passe sehen und der gute chance ja, gutes guter one dann haben wir die sechste position das war ein wunderschönes Engel von ja, dieses uh, ist uh, crazy, können wir auf dem Replay uh, sehen, nochmal sehen. Das war sehr ein schöner Angle, ja, mm, yeah. wunderschön One. <lacht> Jetzt die fünfte Position haben wir uh, nochmal Jjo, der hat ja yeah, nichts mehr zu erklären, uh, ein ein schönes Redirect auf dem auf der, auf der Wand, uh, wunderschön von meiner Pass. Uh, ja, das hatten wir schon in einer Montage benutzt, aber hier ist der uh, JJO's uh, seepunkt und das war wunderschön. Hier die vierte Position, das waren Clips von mir und der Gegner hatte absolut keine, keine Chance. Uh, hier könnt ihr uh, viele Seepunkte sehen. Hier ein kleines Replay, Slow Motion. Ja. Das habe ich wunderschön gefunden und äh, das mache ich nicht sehr oft. Jetzt die dritte Position. Das war ein Clip von mir und das habe ich auch ganz cool äh, genommen äh, gefunden. Ja, absolut ganz cool. Ein schönes Redirect auf die Wand. Äh, ja, schönes Angle auch und von dem Gegner sehr Punkt. Ja. Auch schön. Jetzt die zweite Position äh, von Jejo und. Was für ein Angle! Was für ein, für ein Angle! Das ist ein verrückter Angle. Äh, ja. Äh, Top Corner. Wunderschön. Ein, was für ein Schoss! Ja, was für ein Schoss! Was ist das? Der, der Gegner hatte keine Chance, um das zu stoppen. Das war unmöglich, das zu stoppen. Was für ein, ein Schoss! Und jetzt die erste Position der, der, dieser Top 10 war ein Clip von jejo Das war vielleicht ein bisschen glücklich, aber das habe ich wundersuper cool gefunden. Der macht eine Passe. Ja, er wollte vielleicht diese Passe nicht machen, aber das, das sieht so cool aus. Uh, hier können wir nochmal sehen uh, von einem anderen Seepunkt. Das ist wunderschön. Oh mein Gott. Ja, ich, ich liebe es. So, das war es für äh, diese Top 10 äh, von unseren äh, besten Clips äh, der Monats vom September. Äh, wir, werden da, wir werden das nochmal machen. Ähm, so, dieses Video ist auch auf Französisch und auch auf Englisch äh, verfügbar auf dem, auf dem Kanal. Aber jeden Monat werden wir das auch machen. So, das war die Clips von September. Und äh, im Oktober werden wir das auch äh, machen und so weiter. So, ich hoffe, das war cool. Ich habe, ich hoffe, ich habe auch äh, gut, äh, gut Deutsch gesprochen und äh, gut kommentiert. Äh, bitte geben, geben Sie mir äh, oder gebt ihr mir äh, viele Tipps und, um meiner mein Kommentar zu fortschreiten. Und ich danke Ihnen nochmal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Thank you